können wir jetzt die Diskussion eröffnen. Ich habe schon mehrere Meldungen, würde den Leuten, die noch nicht zu Wort gekommen sind, Vorfahrt geben. Martin, das heißt einmal dahinter, dann zwei Meldungen hier. Schreibt ihr mit, dann würde ich auch zum alten Kriterium gehen. Ingo, du esst, dann Stefan. Ja, also fand ich einen sehr klaren Vortrag. Du hast es ja auch gut ausgeführt, muss ich nicht wiederholen. Wird Geld gegen Kredit vergeben wird, dann hängt das Geld davon ab, dass der Kredit erfolgreich ist, also das Geld ist systematisch parteilich für Unternehmer. Fand ich sehr gut ausgeführt. Ich will eine Konsequenz draus ziehen. Wenn das so ist, dann ist auch die EZB als Hüterin des Geldes systematisch parteilich für Unternehmer. Und dann meine ich, wäre es eine falsche Konsequenz, sich drum Gedanken zu machen, wie das EZB-Direktorium besetzt sein soll. Da gibt es eine Schrift von der Rosa-Luxemburg-Stiftung, die geht über diese Frage. Halte ich für daneben, wenn es systematische Parteilichkeit ist. Und noch eine weitere Konsequenz, wenn das so ist, dann muss man auch nicht darüber streiten, welche Währung für ein Land eigentlich die richtige ist. Euro oder besser die eigene nationale Währung. Wenn diese Parteilichkeit schon in der Währung liegt, da muss man fragen, warum man eigentlich eine Geldwirtschaft haben will, wenn ein die Armut der Bevölkerung stört. Das ist mit keiner Währung dieser Welt zu beseitigen. Hier vorne. Äh, könnten Sie mir noch mal erzählen, wie, wie diese wenige Kredite trotz äh, Geldausdrucks äh, funktioniert oder passiert? die von Ihnen erwähnten Lohnsenkungen, Sozialabbau und so weiter, ist die Ursache oder umgekehrt ein Ergebnis dieses Phänomens? Ja, welches Phänomens? Diese äh, wenigen Kredite äh, trotz des äh, Geldausdrucks. Ich hatte noch eine kleine Verständnisfrage zum ersten Teil. Du hattest das ja sehr schön erklärt. Ja. Leute hat weder das Geld geschöpft für das halt die EZB oder die Zentralbank Schuldpapiere akzeptiert und dafür Geld rausgibt. Aber gibt es da nicht noch einen Hebel? Ich dachte, dass sie dann so, sagen wir mal, nicht nur dieselbe Summe rausgeben kann, sondern irgendwie noch einen höheren Teil. Und kannst du da noch mehr Geld? Kannst du da noch kurz das erläutern? Dann hätte ich zum Zweiten noch eine Frage. Du hast das ja am Ende sehr schön gesagt, wieder die... Bundesbank und ja die Bundesregierung dagegen protestieren, dass die EZB den Euro gerettet hat, obwohl sie im Grunde natürlich genau wissen, dass sie also oder das wäre die Frage, also die wissen doch im Grunde, dass sie die nicht wirklich sauer sein können, dass darauf was die EZB da macht. Also sind die hier sind die zufrieden oder machen sie das nur, weil sie denken, es ist ja was ist, ist das nur die Rhetorik zur der Bevölkerung gegenüber oder glauben die das wirklich oder, oder also der beim Sinn würde ich denken, der glaubt es wahrscheinlich wirklich. Andere sind vielleicht smarter, also wie das ist. Auch nur eine ganz kurze Verständnisfrage zu dem zweiten Teil. Die FED oder die britische Zentralbank, du hast gesagt, die haben keine Hemmungen, Staatsanleihen zu kaufen. Jetzt kommt die gleiche Frage wie vorhin: Machen die das dann als direkte Staatsfinanzierung, so nach dem Motto, lieber Staat, hast du Nöte, ich kaufe direkt deine Anleihen und leihe dir Geld? Oder ist es auch über den Sekundärmarkt, also dass sie dann quasi bei Anlegern Anleihen kaufen? Martin, noch die letzte vielleicht Frage für diese Runde und die anderen dann in der nächsten, weil sonst wird es zu viel. Ich habe auch eine Verständnisfrage, nämlich ähm, nachdem du erläutert hast, wie tragisch quasi die Krise beendet hat, warum fallen dann denn die Zinsen für Staatsanleihen nicht auf ein Leitzinsniveau oder ganz nah dran? Oder warum gibt es überhaupt mit der Garantie noch äh, Unterschiede zwischen den verschiedenen Zinssätzen für Staaten? Okay, dann Ingo, du wärst dran. Also vielleicht mal kurz nochmal mit der Frage, mit der Kreditmenge, da kann man vielleicht einfach zwei, von zwei Seiten her das aufziehen. Der eine Punkt ist, wenn Unternehmen davon ausgeht, dass es gerade keine Profite macht, dann ähm, nimmt es auch keine Kredite auf, um geschäftstätig zu werden. Das heißt, da ist die, der Ausgangspunkt obwohl viel Geld da ist und trotzdem sinkende Kreditmenge, ist da das Unternehmen, das keine Kredite aufnimmt. Es gibt aber, das haben wir ja vorgesehen, bei den unterschiedlichen Niveaus der Zinsen für Unternehmen in den Ländern, es kann auch umgekehrt sein, dass eben ein Unternehmen entweder Zahlungsverpflichtungen hat und ist seine letzten Waren nicht losgeworden und muss diese Zahlungsverpflichtungen irgendwie denen gerecht werden oder würde gerne weiter produzieren, um eben Geld reinzukriegen, um diese Zahlungsverpflichtungen auslösen zu können, geht dann zur Bank und möchte Kredit haben und dann sagt die Bank, nö, also laut unserer ähm, Analyse ist das, was du produzierst, eigentlich nicht marktauglich, wir geben dir keinen Kredit oder wenn, dann eben zu sehr hohen Zinsen, was genau sich eben ausdrückt in diesen unterschiedlichen Zinsniveaus. Das heißt, obwohl viel Geld zur Verfügung steht im äh, Bankensystem, gibt es, würde ich sagen, genau diese zwei ähm, Her oder Ursachen, dafür, dass eben keine Kredite vergeben werden. Also einmal die Banken, die keine geben wollen, und Unternehmen, die keine aufnehmen, weil sie nicht sehen, was sie damit machen ähm, könnten. Also mit der Frage mit der EZB, dass die ähm, systematisch parteilich ist, da würde ich äh, dir recht geben, die werden wir vielleicht auch das nächste Mal noch mal diskutieren. Die Frage ist immer nur, wie kommt man eben zu dem Punkt, dass man irgendwann mal eine Gesellschaft äh, ohne Kapital und Geld hat und dieses Papier, auf das du anspielst von... Äh, Etienne Schneider und Thomas Ablowski, die versuchen am Schluss eben so ein Salto Mortale, indem sie sozusagen einerseits äh, das Direktorium versuchen anders besetzen zu wollen, dass man darum kämpfen müsste und gleichzeitig müsste man irgendwann mal dazu kommen zu einer Assoziation freier ähm, Menschen und äh, versuchen sozusagen alles zusammenzukriegen. Da werden wir, glaube ich, nächstes Mal nochmal drauf eingehen, inwieweit die schizophren sind. Ähm, es gibt ja unterschiedliche Akteure und da ähm, sie, merkt man zum Beispiel, dass Merkel da sehr viel also anders drauf ist. Die weiß ganz genau, dass die EZB eigentlich das Richtige macht und ist so sehr, sogar sehr klug. Äh, in, in dem Sinne, dass sie zum Beispiel damals äh, Nicolas Sarkozy vor die Presse treten lässt und äh, bestimmte Sachen ähm, verkünden lässt, wo sie dann eben nicht die, die Prügel ein ähm, ähm, bekommt sondern waren es wieder die franzosen die irgendwas durchgesetzt haben obwohl sie es mitträgt und ähnlich kann man das ähm, dann nochmal den effekt davon vielleicht verstehen bei der wie die bundesbank agitiert es geht nicht nur darum das habe ich ja letzte woche mal kurz gesagt es geht nicht nur darum eine, ähm, eine richtige politik oder so zu machen sondern es geht auch darum die eigene bevölkerung mit einzubinden in die Politik, die gemacht wird. Und die Bundesbank und teilweise Merkel mit ihrem Geschichtenverhalten versucht eben, die deutsche Bevölkerung, die eben genau dieses Unsolidarische, was äh, Stefan vorher noch mal gesagt hat, also warum tragen wir eigentlich die unproduktiven Spanier noch irgendwie mit, genau die, diese, dieser Gedanke ist sehr tief verankert in der deutschen Gesellschaft. Und indem die Bundesbank immer wieder öffentlich gegen die EZB-Politik zum Beispiel, Auftritt Merkel immer wieder Bedingungen macht für bestimmte Politik, kriegt man auch die eigene Bevölkerung zumindest in der Form eingebunden, dass denen klar gemacht wird, wir helfen zwar, aber nur unter sehr restriktiven Bedingungen. Und da ist sozusagen die Bundesbank, würde ich sagen, Teil des Spiels. Zum einen und zum anderen hat sich da auch was verändert. Also da haben es sind ja ein paar Leute aus der Bundesbank rausgegangen, die wurden durch neue Leute ersetzt und man kann auch schon sagen, dass sich eben die EZB in dieser Krise viel stärker zu, auch zu einem europäischen Staatsapparat hin entwickelt hat, wo eben da auch eine homogenere ähm, Position ähm, vertreten wird. Kann die, nein, die, die Geschäftsbanken können natürlich nicht nur, also die kriegen nicht Euros von der Zentralbank und leiten die einfach weiter. Also die können natürlich die Euros... Die Euros, die gesetzlichen Zahlungsmittel, die die Geschäftsbanken durch dieses Schuldschein-Euro-Geschäft, die Euros, die gesetzlichen Zahlungsmittel, die die privaten Banken dann von der Zentralbank bekommen, sind nur die Basis für ihr Kreditgeschäft. Auf diesem Kreditgeschäft vergeben die, auf, diesem, auf Basis dieser dieses gesetzlichen Zahlungsmittels, dieser Euros, die sie haben bei der Zentralbank, können die ohne Ende Kredite vergeben. Es gibt zwar verschiedene verschiedene, soll verschiedene Anker geben, wie zum Beispiel die Mindestreserve oder Eigenkapitalanforderungen und so weiter, aber die Krise hat schon gezeigt, dass zumindest bis vor der Krise sich die Banken davon gänzlich unabhängig gemacht haben. Die Banken schöpfen. Letztlich ist es so, dass nicht die leiten Geld weiter, was in die Zentralbank gibt, sondern auf Basis der Euros, die sie haben, vergeben die Kredite und schöpfen Zahlungsfähigkeit und geben das in alle Welt hinaus. Diese Geschäftstätigkeit der Banken wird dann allerdings immer wieder beglaubigt durch die Zentralbank, indem die Zentralbank diese Schuldscheine, diese Papiere von den Geschäftsbanken akzeptiert und darüber, dafür denen wieder Euros gibt. Ähm, Federal Reserve, Bank of England, Bank of Japan, die kaufen alle Staatsanleihen. Ja, auch die kaufen nicht direkt... Vom, äh, vom, vom, vom Staat. Das ist auch denen verboten. Bei in Japanern bin ich mir gar nicht sicher, ob es denen verboten ist, aber in Europa auf jeden Fall schon. Das ist aber übrigens noch mal witzig, war klar, juristisch ganz klar, das ist denen verboten. Warum ist es denen eigentlich verboten? Ich meine, jetzt hat sich der Staat schon mal so ein schönes Papiergeld geschaffen, das er selbst rausgibt, das, das er selbst garantiert. Warum nutzt das dann nicht? Weil es schon so ist, letztlich, dass. In, in, dem, in, dem, in dem System, das wir vorhin hatten, das ich vorhin gezeigt habe, was, was, was bestimmt da über die Geldversorgung in der Gesellschaft? Letztlich die Entscheidung der Banken. Banken vergeben Kredite, prüfen Unternehmen, prüfen die Welt, prüfen Staaten, fällen dann eine Entscheidung, das lohnt sich, das ist kapitalistisch rentabel, daraus mache ich ein Geschäft. Die Banken sind die Institutionen, die entscheiden, wer hier Kredit bekommt und wer nicht. Und die Europäische Zentralbank, deswegen ist sie auch eine Bank, vertraut genau darauf und nur darauf. Sie sagt, die Banken sind doch diejenigen, die die Welt durchmustern und sagen, wo lohnt sich was und was nicht. Wenn ich jetzt die Banken umgehe, dann entscheide ich ja. Oder der Staat sagt, dann entscheidet er ja. Dann hängt die Geldversorgung der Gesellschaft gar nicht mehr davon ab, dass die Banken Kredite vergeben, sondern dann hängt sie nur noch davon ab, vom Geldbedarf der Regierung. Und das ist ja wohl eine Gefahr für die Stabilität der Währung, weil damit gar nicht mehr gegeben ist, dass sich das auch lohnt wenn es bloß der Finanzminister entscheidet. So das ist es ganz witzig. Also Sarah Bank sagt ja, das sollte, die, die, die europäischen Staaten sollten sich direkt bei der EZB verschulden. Und äh, ich habe mal mit einem Menschen von der Deutschen Bank geredet, ähm, so ein Oberökonom da, und der hat gesagt, dass, das ginge natürlich. Ich meine, es ist totaler Irrsinn, aber gehen tut das natürlich. Warum fallen die Zinsen nicht auf Leitzinsniveau? Naja, die Leitzinsen sind die Zinsen für kurzfristige Kredite, eine Woche, das sind immer einfacher. so. deswegen sind sie so besonders niedrig. Ähm, wenn du das extrapolierst, sprich wie, wie viel wären das für sechs Monate oder für ein Jahr und so weiter, dann kannst du sehen, für deutsche, für deutsche Staatsanleihen sind die zum Teil auf Leitzinsniveau, also quasi bei null gewesen, für Spanien eben nicht. Daran siehst du nur eins, dass die Finanzanleger oder die Banken halt an, an Spanien halt nur teurer verleihen. So, machen sie halt Risikoprämie. Die könnten weiterfallen, aber tun sie halt nicht. Also die Anleger verlangt halt vom spanischen Staat 4% für 10-jährigen 10, äh, 10 Kredit. Ja. Auch mit der Garantie besteht weiterhin das Risiko, dass ähm, die Kredite doch ausfallen. Glaube, ja, das ist, äh, das ist, das ist so ein, ein Geldanleger, der Kohle hat, der sieht es ja so. Ähm, ich könnte es dem Staat leihen, dem spanischen Staat, aber der Spanische Staat als Geldanlage konkurriert ja mit sämtlichen Geldanlagen auf der Welt. Da sagt sich so ein Anleger schon, tue ich es in eine peruanische Goldmine oder gebe ich es dem Spanischen Staat, dem japanischen Staat oder gebe ich es Daimler oder tue ich es vielleicht in Aktien oder in Optionsscheine und so weiter. Also der Spanische Staat und der Deutsche, wie auch alle Staaten, sind ja nur eine Rentanlagesphäre fürs Kapital. Und dann muss auch der Spanische Staat mit den anderen konkurrieren, um wer, wer, wer vermehrt das Geld am besten. Martin, da gibt es jetzt zweimal, genau einmal. Hat sich erledigt? Gut. Nee, nee, ist nicht so viel. Eine ganz einfache Frage. Wie sieht so eine Staatsanleihe aus, die die EZB hat, also bezüglich Zinsrückzahlung, einmal jährlich, monatlich oder anders? Dann, habe ich eine Frage, dann hätte ich eine Lösung anzubieten mit diesem niedrigen Lizenz Das wäre die richtige Politik, wenn die, EZB Liquidität, also wenn die EZB eine Tilgung verlangt von Griechenland und Italien und so Liquidität entzieht vom Staat. Das hätte positive Effekte, natürlich auch negative. Die Staatsinvestitionen gehen zurück und dadurch sinkt das Bruttosozialprodukt. Aber insgesamt wäre, wäre es aus betriebswirtschaftlicher Sicht wäre es richtig. Naja, ist auch egal. Und wenn, eins verstehe ich nicht, wenn Staatsanleihen zum Beispiel zehn Jahre oder zwölf Jahre laufen woher, und getilgt werden, also wenn der Staat die dann wirklich tilgt, woher kommen denn die ganzen Schulden? Also nimmt der denn, hat der, sind die Staatsanleihen, die der Staat ausgibt, wie zum Beispiel Italien, sind, ist das inflationsmäßig? Geben die Millionen von Staatsanleihen aus oder wo kommen die ganzen Schulden her, wenn sie getilgt werden? Das verstehe ich nicht. Da Inter noch... Äh Ja, also ich wollte eigentlich mal zwei Fragen, ich überlege gerade, wie ich die so zusammenfasse, weil du hast ja gesagt, einmal war die Aussage, das Problem war ja in der Kredite, Kredite werden nicht bedient, aber auch Kredite in der, im, im produktiven Bereich wurden teilweise, konnten nicht bedient werden. Ja? Also zumindest für einige Monate war das ja, selbst der, der ganze Schiffshandel und so, ist ja teilweise zum Erliegen gekommen. Ja? Und... Äh, da ist einmal die Sache, wie viel machen denn die nicht gezahlten Verbindlichkeiten der Banken an diesem ganzen Kuchen aus? Weil es gibt ja auch durchaus Leute, die sagen, die Banken haben noch einiges an Leichen im Keller, wo sie zum Beispiel aus den ganzen Kredit-Default-Swaps und was es gibt, wo eigentlich gar nicht an die Öffentlichkeit gelangt, gelangen sollte, sondern wo zum Beispiel jetzt eine Kanzlerinnenrunde gab, wo man darüber gesprochen hat, wie man das regelt, aber es quasi die Kreditwürdigkeit nicht weiter untergräbt, dadurch, dass man sagt, also das wird irgendwie gesondert abgehandelt. So Und dann ist nämlich die daran anschließende Frage, sind die Schuldenkriterien für Banken lockerer oder strenger als für Staaten? Weil damals hieß es nämlich, ich habe das stellenweise in so einem Börsenforum parallel verfolgt, wie das so losging 2008 und in allen Sendungen, in allen Internetforen wurde geschrieben, wir brauchen das Vertrauen der Anleger, weil die Leute sind aus dem Markt rausgegangen. Daraus ging dann natürlich auch eine Vertrauenskrise der Banken aus, ja, weil zum Beispiel dieses ganze Börsengeschäft ausgefallen ist und als es um das Vertrauen der Banken ging, wurden sofort Gelder locker gemacht. Jetzt ist die Frage, wenn es um Staaten geht, wo ja so unproduktive Sozialausgaben drin sind, da äh, tut man sich nicht so leicht, das Vertrauen wiederherzustellen. Ja? Also da muss man ganz schön kämpfen. Aber als es um die Bankenrettung geht, dieses Vertrauen des Marktes wurde ganz schnell wiederhergestellt. Ja? Das hat irgendwie wenige Wochen gedauert. So. Und da denke ich mal, da gibt es so eine Art vielleicht auch Vertrauenshierarchie. Ja, also ich wollte noch fragen, wie das Verhältnis dieses Anleihekaufprogramms als de facto Lösung, die jetzt gewählt wurde, zu Eurobonds zu sehen ist. Also wir im Grunde genommen ist ja vielen vernünftigen Leuten seit langem klar, dass wir irgendwann mal Eurobonds brauchen, um eben im Grunde, das sind ja Anleihen, die Staatsanleihen, die dann im Rahmen des gesamten Euroraums ausgegeben werden, weil eben der auch der Euro ja den Euroraum sowieso schon zusammenbindet und dann eben auch die Zinsen nat natürlich nicht mehr auseinanderdriften würden. <lacht> Nun war das ja politisch nicht durchsetzbar, im Haupt hauptsächlich wiederum aufgrund der Deutschen, weil die eben ideologisch dagegen waren und gesagt haben, wir sind stärker, also sollen wir auch die niedrigeren Zinsen haben. Kannst du kurz sagen, ob das jetzt de facto am Ende mit diesem ähm, Anleihekaufprogramm, inwieweit das ähnlich ist und wo es Unterschiede gibt zu der im Grunde vielleicht besseren Lösung, dass man Eurobonds aufgibt? Ich habe nochmal eine Frage, die die Inflation betrifft. Also es ist ja sozusagen nicht ganz irrational schlussendlich die EZB, dass man sozusagen, hast du ja am Anfang auch gesagt, sozusagen, die soll auf die, äh, äh, darauf aufpassen, dass sozusagen die, ähm, äh, was hatte ich gerade gesagt? Ich habe Gerade den Faden verloren. Äh, die äh, sozusagen Inflation genau, ja die Inflation. Ähm, zunimmt. Schlussendlich hat es so eine schöne Grafik gehabt, sozusagen, wo, du äh, wo dann gezeigt wurde, dass seit 2000 irgendwie der, die Geldbasis um das Dreifache gestiegen ist, scheinbar im, äh, im Euroraum, wenn ich das richtig gesehen habe. Das heißt ja schlussendlich, dass die Geldmenge äh, zunimmt, aber sozusagen die Werte ja nicht unbedingt steigen. Und äh, dazu kommt ja dann hin noch, sozusagen, dass die EZB gesagt hat, wenn Bedarf steht oder sozusagen wir kaufen von den die Staatsanleihen, die nicht mehr bedient werden können, auf, wächst ja dann die Geldmenge auf, weil es ja kein Gegenwert dazu gibt. Also hätten wir theoretisch das klassische Szenario einer Inflation, die passieren müsste, weil die Geldmenge wächst, die Werte bleiben gleich oder sinken, was weiß ich. Doch wenn man sozusagen das verfolgt, das passiert ja irgendwie nicht im Euro. Und Das muss ich gestehen, das verstehe ich nicht so richtig. Warum steigt die Inflation gerade nicht? Die nächste Geschichte ist ja bei den Amis und bei den, bei den Japanern genauso. Die kaufen ja wie wild irgendwie. Inflation hat ja auch nicht die Ausmaße, wenn wir mehr Inflation sehen, sind wir in den 30er Jahren mit Brotpreisen von der Schubkarre mit Geld. Das passiert ja alles nicht. Warum passiert es nicht? Weil die Banken ihr Geld bei der EZB parken und es sozusagen nicht in den Kreislauf kommt? Das ist die eine Geschichte. Nee, es war schon. Okay. okay, dann würde ich jetzt eine Runde Antworten vorschlagen. Ingo? Und vielleicht, vielleicht mal die Unterscheidung zwischen Staaten und Banken. Also warum wird da schnell bei Banken sozusagen schnell ähm, Bankenrettungspakete geschnürt, ist glaube ich relativ klar. Also Stefan hat das deutlich gemacht, dass äh, Banken sozusagen an der Spitze der Märkte stehen. Also sie sind diejenigen, die darüber entscheiden, wer wird mit Kredit versorgt und wer nicht. Und wenn dieses Bankensystem ausgetrocknet wird, dann gefährdet es sozusagen genau die Akkumulation und äh, verschärft die Krise noch weiter. Ähm, das ist sozusagen die Angst. Und ähm, bei Staaten ist es ja genau ähm, andersrum. Also, dass da ja gesagt wird: Naja, also A, muss sozusagen die Akkumulation ähm, da wieder. Ähm, wieder sozusagen angeschoben werden. Dafür müssen bestimmte Maßnahmen beschlossen werden und diese Maßnahmen müssen gegen die eigene Bevölkerung durchgesetzt werden. Und dem wird eben selten vertraut, dass die Staaten das auch ähm, wirklich durchsetzen und durchsetzen können. Die kommen ja auch regelmäßig ähm, an, an Grenzen, wenn die eigene Bevölkerung auf die Straße geht. Ich glaube, das ist ähm, der, sagen wir, der grundlegende Punkt und dann natürlich in der Eurozone nochmal spezieller in dem Sinne, dass ähm, die Staaten sich gegenseitig eben da, oder was heißt gegenseitig, vor allem eben Deutschland blockiert hat, dass diese ähm, Rettungspakete für die Staaten ähm, gebündelt werden, gerade aus dem Punkt, den Stefan auch gesagt hat, warum sollte Deutschland für äh, den griechischen Staat einstehen. Das sieht sozusagen die deutsche Regierung nicht ein, hat da die deutsche Bevölkerung im Rücken. Das heißt, ähm, das ist relativ, also da nochmal was Besonderes in in, in Europa, und das sollte man vielleicht sich auch nochmal klar machen, das ist kein Zufall, dass Stefan hier immer nur von den USA, von Großbritannien, von Japan und von der Eurozone spricht, weil diese Länder sind ähm, fähig, sich zu verschulden in der eigenen Währung. Der Großteil der Welt, also der Länder, die müssen sich in Fremdwährung verschulden. Das heißt, äh, irgendein afrikanischer Staat, Kongo, die müssen sich in US-Dollar verschulden oder in Euro oder in Lateinamerika müssen sie sich in US-Dollar verschulden, das heißt, da ist man noch mal viel stärker abhängig davon, wie sich auch eine Währung auf dem Weltmarkt bewegt. Das sollte man sich, glaube ich, auch noch mal deutlich machen. Trotz allem noch mal die Besonderheit eben dieser starken Währung und warum man den Euro ja auch aufgesetzt hat. Der Unterschied zwischen den Eurobonds und dem Aufkauf ist, glaube ich, einfach wer garantiert da für ähm, die Kreditwürdigkeit, also bei, dem, bei der EZB-Aufkauf ist es im Prinzip, dass der, die EZB eben sagt, wir, wir sind der, der Kreditgeber letzter Instanz. Ähm, das macht er sozusagen ähm, als, als Staatsapparat mit bestimmten Auflagen und so weiter. Und bei Eurobonds würde die Kreditwürdigkeit eben anders hergestellt, indem die Staaten gemeinsam sagen, wir stehen als Staatengemeinschaft gerade für griechische Schulden, für italienische Schulden und so weiter und so fort. Und das wäre aber eben der erste Schritt in so etwas wie eine Schulden- oder Steuerunion, ähm, Fiskalunion, weil wenn man gemeinsam für Schulden Gerade steht, dann stellt sich natürlich die Frage, wie, kommen die, wie werden die Schulden bedient? Dann ist man relativ schnell dabei, sich zu fragen: Na gut, wir müssen irgendwie eine gemeinsame Steuerpolitik machen, wir müssen gemeinsam darüber entscheiden, wie Ausgaben und Einnahmen sind in den Staaten. Und das ist auch ein Grund, warum das eben die deutsche Regierung lange oder nicht haben wollte, weil sie sich nicht reinreden lassen will und es auch einer Logik widerspricht, die Stefan sozusagen auch skizziert hat: diese Konkurrenz unter den Staaten. Das ist, glaube ich, der wesentliche Unterschied. Ähm, die Frage mit der Inflation, die kann man vielleicht auf zwei Ebenen äh, beantworten. Die sollte man auch ganz klar unterscheiden. Die eine, die du gemacht hast, war sozusagen diese empirische, wo man sagt, na, man kann ja sehen, Geldbasis steigt, aber die, de facto die Liquidität, die im, auf den Märkten sozusagen benutzt wird, ist noch sehr gering. Und an dem Punkt kann man sozusagen argumentieren, oder andersrum vielleicht, ähm, wenn wir über Inflation reden, ähm, sind wir relativ schnell dabei, ähm, die Phänomene, die wir sehen, zu interpretieren mit einem durch und durch neoklassisch oder neoliberalen Verständnis. Und das, was du gerade gesagt hast, also eigentlich ist doch so viel Geld, äh, in, eigentlich müsste doch Inflation, genau diese ähm, sagen, Schlussfolgerung ist eigentlich, nur vor, mit den Prämissen der Neoklassik zu machen, die, und da kommt der Hubschrauber, den äh, äh, vorher Stefan angeführt hat, ins Spiel, die stellen sich sozusagen eine Ökonomie vor, ähm, die eigentlich ohne Geld funktioniert. Da ist jede Entscheidung über Produktion ähm, ist ohne Geld möglich, man braucht kein Geld, alle ähm, Abläufe sind sozusagen ohne Geld möglich und der Hubschrauber kommt da ins Spiel, dass er einfach Geld, Geld erleichtert, sozusagen, nur alles, aber ist sozusagen nicht konstitutiv, also nicht wesentlich für die, für die Produktion. Und der Hubschrauber wirft einfach Geld ab. Wenn er nochmal mehr Geld abwirft, dann wird sozusagen einfach, die verdoppeln sich die Preise, wenn sich die Geldmenge verdoppelt. So, jetzt kann man empirisch darauf reagieren und sagen, die... Liquidität kommt erst gar nicht in die Märkte. Das ist der Grund, warum keine Inflation ist. Oder bei den Aufkaufprogrammen zum Beispiel hat die EZB am Anfang darauf gesetzt, immer Gegengeschäfte zu machen. Also wenn sie Geld in die, ähm, in die also reingepumpt hat, hat sie sich gleichzeitig verpflichtet, wieder Geld der, ähm, der Zirkulation zu entziehen. So, da kann man auf Grundlage der Neoklassik Gründe finden, warum es keine Inflation gibt. Aber eigentlich müsste man noch einen Schritt weiter gehen und sagen, diese Prämissen, unter denen immer wieder argumentiert wird, sind schon falsche. Und da wäre man dann eben bei einer theoretischen Auseinandersetzung, die heute zu weit führen würde. Aber sowohl Marx als auch Keynes, die sagen eben, Geld ist wesentlich für die kapitalistische Produktion. Alles äh, ist Geld vermittelt. Und deswegen ist Geld eigentlich das, was ähm, sich, oder die Geldmenge ist das, was sich der Kostenstruktur und der Akkumulation ähm, sozusagen anpasst. Das ist genau der Punkt, wenn es darum geht, um Profit. Also, wenn ein Unternehmen Profit macht, dann ist es bereit, Kredit aufzunehmen, etwas einzukaufen. Wenn etwas viel nachgefragt wird von einem Unternehmen, in dem sie Maschinen gekauft, Öl, Arbeitskräfte, dann ist sie bereit, höhere Löhne auszugeben und so weiter und so fort. Und sozusagen dieses, ähm, diese Nachfrageseite nach ähm, Produktionsmitteln, Arbeitskräfte, bereit zu sein, auch mal höhere Löhne zu zahlen, daran muss ich sozusagen die EZB dann auch richten, muss ähm, diesen, diesen Bedürfnissen nach kapitalistischer Akkumulation Geld zur Verfügung stellen und Geld passt sich sozusagen genau diesen, diesen Prozessen an und da ist sozusagen ähm, ist eigentlich umgedreht ne? und das ist eine theoretische Frage, wo man sich dann auch gar nicht mehr mit irgendwelchen Grafiken weiterhelfen kann, sondern wo man sich wirklich mit den Theorien zugrunde, die denen zugrunde liegen, auseinandersetzen muss. Das würde heute zu weit führen, aber ähm, selbst würde ich sagen, in vielen linken äh, Zusammenhängen ist man eben genau an dem Punkt, wo oft so monetaristische neoklassische Prämissen immer wieder so im Hintergrund ähm, mitschwingen, weil sie einfach so normal sind. Also man hinterfragt die sozusagen sehr selten, kann sie auch nicht hinterfragen, weil das einfach omnipräsent ist. Man wächst damit auf und äh, äh, ist auch sozusagen historisch immer wieder, wenn das äh, wird es bespielt. Ja, also ich gehe jetzt gar nicht groß. Also die Inflation ist ja was zu gesagt. Worden. Ich würde nur mal sagen, dass bevor man sich große Sorgen macht um die Inflation, und deswegen ging es mir heute bei dem Vortrag, das heißt in dem Sinne kein geldpolitisches Seminar, war Inflation droht, sondern dass man sich, also ich wollte klar machen dass dieses Geld ein Anspruch ist. Es wird in die Welt gepumpt und es ist ein Anspruch an uns alle. Daher ja übrigens auch die, die Frage, die von hier rechts gerade eben kam, warum gibt es so eine Hierarchie zwischen Banken, Banken? Für Banken ist immer Geld da, für den Staat nicht. Die Banken sollen Kredite vergeben. Und Kredite sind ja nicht nur, oh, wir haben alle so viel Geld, sondern Kredite sind auch ein Anspruch an die Gesellschaft, an den Kreditnehmer, zur Verwertung. Und deswegen werden Banken immer gerettet. Diese, diese, dieses, diese Kredite sollen die Banken immer vergeben als Anspruch auf Verwertung. Dieser Anspruch soll quasi an die Gesellschaft immer gestellt werden können. So, das ist, äh, und Diesen Anspruch müssen dann eben die Staaten oder die Unternehmen oder die Arbeitnehmer einlösen. Und deswegen müssen die wettbewerbsfähiger werden und die Banken müssen möglichst viel Geld haben, äh, um das dann auszunutzen, dass die so wettbewerbsfähig sind. Ähm, du hattest noch die Frage, wie sieht so eine Anleihe aus? Ich habe so eine Anleihe noch nie gesehen, weil es sie wahrscheinlich nicht mehr in Papier gibt, aber die Zinszahlungen sind üblicherweise jährlich. Jährlich fallen die Zinszahlungen an und äh, nach wenn die Anleihe, die Staatsanleihe ausläuft, wird sie getilgt mit neuen Schulden. Also daher kommen die Schulden. So, das ist, äh, die werden ja nicht in zurückgezahlt, sondern sie werden verlängert, die Kredite. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht wie viel. Das war's, glaube ich. Das war's. Mhm. Gut, dann sind wir jetzt praktisch schon gegen Ende der Veranstaltung, weil wir so wenig Zeit für die Diskussion hatten, würde ich jetzt doch noch mal in die Runde gucken, ob die, noch die eine oder die dich habe ich gesehen, ich gucke nur, ob noch vielleicht jemand anderen auch eine Frage stellen möchte. Und ansonsten, Genau, dann wäre sozusagen deine Frage und noch eine von Uwe, habe ich richtig gesehen? Dann ich genau, und dann, dann würde ich aber wirklich schließen. Ist auch noch mal eine Nachfrage zur Inflation, also es das heißt jetzt nicht, dass ich nicht mit der Antwort zufrieden bin, aber sozusagen da ja, macht sich irgendwas auf, weil es ist ja nicht so, dass Inflation nicht existiert. Würde. Also ich habe sozusagen den Hintergrund der Weltwirtschaftskrise, den 30er Jahre des 20. Jahrhunderts sozusagen äh, habe ich nicht parat. Schlussendlich gab sie dort. Und schlussendlich ist die Geldentwertung ja für unsere lieben Kapitalisten sozusagen auch eine äh, nicht eine schöne Sache, weil sozusagen die Euros oder die Dollars, die sie verdienen, sind da nichts mehr wert. Also es ist schon für sie nicht irrational darauf zu gucken, irgendwie, dass die Inflation eintreten könnte. Das Szenario ist das einer existierenden Weltwirtschaftskrise. Und äh, die andere Geschichte, wenn man natürlich über die EZB direkt die Staaten finanzieren würde, würde ja sozusagen logischerweise für die ganzen Sozialprogramm, was ja notwendig ist, sozusagen immer wieder Geld irgendwie bereitgestellt, weil die Leute brauchen ja was zum, zum Leben, sie müssen ja auch eigentlich was zum Kaufen haben. Aber schlussendlich ähm, gucken wir uns diverse Länder an, sozusagen die nicht unbedingt eine Flur in der Industrie haben, es wird in diesen Ländern ja nichts mehr produziert, weil man sie eigentlich ja jetzt mal ganz wild gesprochen als Produktionsstandort auch gar nicht mehr braucht. Das ist ja das Problem, also finde ich so, sozusagen so ein kleines Kernproblem mit sozusagen der existenten Krise. Irgendwo. Das auch? Ja, also. Also zu der Antwort vorhin, also mit der, mit der Hierarchie innerhalb des Kapitalismus, dass natürlich die Banken da eine, eine, eine, eine ganz an der Spitze stehen, ist mir ja schon klar. Aber ich wollte eigentlich auch ein, ein gewissermaßen eine konkrete Antwort auf diese Frage. Also erstens mal, wenn, ich, wenn man jetzt mal so alles zusammennimmt, also ich kann das nicht genau sehen, aber es gibt ja Bonitätskriterien zum Beispiel für Banken, es gibt Mindestkapitaldecke und so weiter. Es gibt, also es gibt es ist ja auch irgendwann mal die Geschäftsbanken und die Investmentbanken wurden ja irgendwann mal erlaubt, in einer Bank zu fungieren, was ja auch Teil des Problems war. Also dass man quasi unseriöse Kriterien, also dass eine Bank plötzlich aufgrund ihres Investmentteils auch insgesamt pleite gehen kann. Ja. Also äh, sagen wir mal der spekulative Anteil am Börsengeschäft, der sich jetzt am, am Kapitalmarkt abspielt. Ja. Und jetzt ist halt meine Frage, sind die Bonitätskriterien oder die Kriterien für Banken? nicht eigentlich sehr viel lockerer, als sie an Staaten oder an äh, produktive Unternehmen gestellt werden. Also ist vielleicht jetzt nicht eine kapitalismusstürzende Frage, sondern eine äh, systemimmanente Frage, aber die Revolution wird ja sowieso nicht morgen stattfinden. Ja? Und ich bin halt so ein altmodischer Typ. Ich bin da auch unter jungen dynamischen Leuten, die halt alle so ein bisschen internetaffin sind, auch schon da auf Widerspruch gestoßen mit der Aussage, ich war früher immer der Meinung, wer eine erhöhte Verantwortung hat, an denen an sind die strengeren Kriterien anzulegen, ja? äh, nämlich der, der weiter oben hinter der Hierarchie ist. Und dann frage ich mich jetzt mal als politische Aussage, sind nicht die Banken durch ihr Geschäftsgebaren weitaus unangenehmer aufgefallen als manche Staaten? Und wird, wird in der Krise dieses Geschäftsgebaren der Banken nicht eigentlich sehr stark äh, unterbewertet und das Geschäftsgebaren einzelner Staaten nicht sehr, sehr stark also ins Negative verzerrt. Also ich sehe da irgendwo einfach ein Gleichgewicht auch innerkapitalistischen Handelns. Ja. Gut, Dann Ingo. Vielleicht noch mal kurz zu dieser Inflationsfrage. Natürlich kann die Inflation ein Problem werden für die kapitalistische Ökonomie. Du hast es ja ausgeführt. Also wenn ein Kapitalist nicht sicher sein kann, dass mit seinem Geld, dass er sozusagen leiht oder dass er ausgibt, was es ich er kauft Maschinen, Arbeitskräfte, lässt dafür arbeiten und kann sagen überhaupt nicht sicher sein, ob er damit, ob er das realisiert in der gleichen Währung, weil die sozusagen dann entwertet wurde, dann ist er erst gar nicht bereit, dieses Geld auszugeben oder einen Kredit aufzunehmen. Von daher ist die Inflation natürlich ein großes Problem übrigens auch nicht nur für die Unternehmer, sondern auch für, ähm, auch für die Lohnabhängigen, weil sozusagen sich sowohl Sozialausgaben, also wenn ich abhängig bin von Hartz IV, als auch äh, wenn ich Lohn bekomme, ich nicht fähig bin, so schnell dieses Einkommen anzupassen an die Inflation. Ähm, das kann auch teilweise ein ziemlich krasser Spaltpilz sein. Zum Beispiel in den USA in den 70er Jahren gab es einen Inflationsausgleich für diejenigen, die in der Gewerkschaft organisiert waren. Das heißt, sie hatten eigentlich gar nicht so ein großes Problem damit, dass da die Inflation immer weiter gewachsen ist, weil ihr Lohn hat sich sozusagen automatisch angepasst. Diejenigen, die nicht in der Gewerkschaft waren, waren kamen nicht in den Genuss. Das hat sozusagen auch eine, eine Konkurrenz dann innerhalb der lohnabhängigen Klasse ähm, mit sich gebracht, äh, was für die Konflikte dann um, den, um die Durchsetzung des Neoliberalismus in den USA äh, sehr relevant war. Ähm, also von daher ist es sehr äh, so wichtig, diesen, dieser Punkt. Aber genau das, ähm, was ich jetzt gerade gesagt habe, zeigt auch noch mal, dass man sich dann wirklich konkret historisch das angucken muss, äh, weil die Inflation, ich habe da gesagt, die Geldmenge passt sich sozusagen an die Lohnstruktur oder an die, an, die, ähm, an die Kostenstruktur an, ähm, also sowohl an Löhne und so weiter und so fort, welche Waren werden nachgefragt. Und da kommt auch genau dieser disziplinierende Moment rein, weil ein großer Kostenfaktor sind eben die Löhne. Und selbst bei Keynes wird eben gesagt, naja, die Löhne sind einerseits der Anker für Geldstabilität, aber sie dürfen eben auch nicht höher wachsen als die Produktivität. Wenn die Produktivität äh, oder wenn die Löhne schneller wachsen als die Produktivität, dann haben wir Inflation, weil da steigt sozusagen ähm, die Geldmenge, die unter oder die ähm, die Arbeiter in der Hand haben, die können damit mehr kaufen, es gibt mehr größere Nachfrage und damit können die Unternehmen die Preise erhöhen, weil die Nachfrage steigt. Das heißt, selbst linke Keynesianer, die auch gerne, was weiß ich, Flassbeck zum Beispiel, der gerne rumgereicht wird, der sagt dann eben, Löhne dürfen nicht weiter wachsen als die Produktivität, wo ich als Linker irgendwie dann natürlich mich auch frage, Okay, also das kann es ja auch nicht sein. Das heißt, es ist auf jeden Fall eine immanent immens politische Frage und auch diese Disziplinierung, die damit einhergeht. Aber die Inflation, wenn man dann konkrete Fälle anguckt, sind halt sehr unterschiedlich. Also die, also eins gibt es schönen Text von Joan Robinson, die hat sich eben genau den Fall, den du skizziert hast in den 20er Jahren in Deutschland angeguckt und sie zeigt eben genau, dass es sich eben nicht so verhalten hat, wie einfach die Geldmenge steigt, sondern sie skizziert es eben ganz anders. Dann die Inflation in den 70er Jahren in allen Kernländern ist eigentlich auch relativ offensichtlich, da hat die Wirtschaft gebrummt, da haben die Unternehmen fette Profite gemacht, die, Unter die Gewerkschaften konnten immer, immer mehr ähm, höhere Löhne durchsetzen und ich würde auch sagen, das war ein Teil sozusagen dieser Inflation und deswegen auch, kamen auch Gewerkschaften hinterher zu so einem selbstkritischen Urteil und haben gesagt, ah, vielleicht haben wir es ein bisschen übertrieben mit den Löhnen. Aber eine Inflation zum Beispiel im Trikont oder in peripheren Staaten haben ganz andere Gründe. Also da wird dann einfach dieser Währung nicht mehr getraut. Man tauscht dann eher in Devisen, also US-Dollar wird dann plötzlich zur Parallelwährung und so weiter und so fort. Also man muss dann wirklich ganz konkret historisch gucken, wie ist in den jeweiligen Ländern die Inflation entstanden und sozusagen in die Zukunft gerichtet, kann man da eben keine allgemeinen Gründe heranführen und schon gar nicht, dass man einfach sagt, äh, die Geldmangel steigt und deswegen müsste ja eigentlich Inflation entstehen und alle suchen dann noch die Gründe, warum es eigentlich nicht so ist, aber es wird dann immer vom Infl Inflationspotenzial oder der Gefahr gesprochen oder so. Ne? Und das ist dann halt genau diese disziplinierende Wirkung, die damit einhergeht, wo man sich, glaube ich, schon ähm, dem entgegenstellen müsste. Ja, dann, das fand ich nochmal. Also, der Punkt mit der Inflation, den finde ich immer gut, dass man sagt: Inflation ist nichts, was uns alle betrifft. Es ist A nichts, was von oben runterfällt und nicht, worunter wir alle leiden, sondern es ist immer sehr darauf, wenn die Preise um 5% steigen, solange mein Lohn um 7% steigt, ist ja egal. Also, Inflation ist auch immer eine Verteilungsfrage. Das finde ich, find ich einen wichtigen Punkt. Kein volkswirtschaftliches Problem von uns allen, genauso wie ein hartes Geld. Das ist meine Frage: Wer muss dafür arbeiten und wer kann es verdienen? Ist es, weil die Bildzeitung immer schreibt, unser Euro? Wessen Euro ist das? Das ist eine schwierige Frage, die du stellst. Ich habe gerade eben drüber nachgedacht, zwar, weil es so komisch ist, du sagst, die Banken werden strukturell bevorteilt, weil die müssen weniger Sicherheiten bieten und so weiter. Sie sagen, Sie Das ist halt die Frage, was du meinst mit unseriös. Also dann, was, was ist da unseriös? Und sagen wir so, es, war, es gab, dazu kann ich nur eine Sache sagen, das ist, das ist wenig untersucht worden, aber es gab eine, eine Sache, zum Beispiel in der US-Immobilienkrise. Ein Grund für diese Immobilienkrise wurde mal gesagt, weil dieses... Predatory Lending, also irgendwelche üblen Banker, die irgendwelche den armen Haushalten irgendwelche Immobilienkredite reingedrückt haben, ohne Bonitätsprüfung, ohne irgendwas. Diese Ninja-Kredite, No Income, No Job, No Asset, also Kredite für jeden, auch ganz Arme, und dass die dann nicht, das nicht zurückzahlen konnten und darüber entstand dann eine US-Immobilienkrise. Es gab jetzt eine, Uni, eine Studie von der Universität Chicago, es gibt nämlich jetzt ein Verbot von solchen Krediten, also es gibt jetzt ganz strenge Regeln für die Kreditvergabe so dass solche Kredite nicht mehr vergeben werden. Das hat nicht dazu geführt, dass die, Kredit, die faulen Kredite zurückgegangen sind. Daraus schließt man, dieses, dieses, die, die üblen Verleihmethoden, äh, das, das Krimi, die kriminelle Kreditvergabe der Banken quasi, war nicht Ursache. Der Krise, und das wäre ja auch zu schön gewesen, wenn die ganze letzte Immobilien- und Weltfinanzkrise letztlich kriminellen Aktivitäten geschuldet worden wäre und nicht dem ganz normalen Kreditgeschäft. Also ich glaube, das ist kriminell, das Üblere, das hat es alles gegeben. Aber der Grund der Krise war das nicht. Hat bestimmt dazu beigetragen. Ich muss, ich muss jetzt leider die Veranstaltung abschließen.